Um die Lesbarkeit von Seiten und Beiträgen zu verbessern, empfiehlt es sich, einige Dinge wie beispielsweise auch Aufzählungen zu verwenden. Worauf es besonders ankommt, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Nichts wirkt abschreckender als lange Texte. Deswegen lieben es die Menschen, aber auch Google, wenn du Abwechslung in deinen Inhalt bringst. Neben Bildern und Videos sind vor allem Aufzählungen oder Stichpunkte schnell und ohne Aufwand in die Webseite zu integrieren. Diese lockern deinen Text auf und sorgen zusätzlich für mehr Struktur. Aber auch dabei gilt es einige grundlegende Punkte zu beachten. Deine Aufzählungen sollten mindestens drei, jedoch höchstens sieben Punkte aufweisen. Ansonsten werden deine Leser geradezu erschlagen und der positive Effekt geht verloren. Versuche, keine ganzen Sätze innerhalb der Aufzählungen zu verwenden. Dadurch werden diese übersichtlicher sowie schneller und leichter zu erfassen. Beschränke dich auf eine Ebene. Wenn du zu viele Unterebenen bildest, geht die Übersicht schnell wieder verloren. Nutze, wenn möglich, kleine Häkchen statt normaler Punkte. Das stärkt unterbewusst das Vertrauen deiner Website-Besucher. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks für deine Suchmaschinenoptimierung bekommen möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website vorbei. Hier kannst du außerdem eine kostenlose Sichtbarkeitsanalyse mit uns vereinbaren. In einem unverbindlichen Gespräch erklären wir dir Stück für Stück, was du an deinem Webauftritt optimieren kannst. Viel Erfolg bei der Umsetzung wünscht dir das Team von kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de